Hallo und herzlich willkommen auf den Internetseiten des Kreisjugendringens Tirschenwald. Wir haben uns für die Kommunalwahl 2014 etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir machen eine Videoaktion mit den fünf Landratskandidaten. Schaut einfach selbst, wie die Landratskandidaten unsere Fragen beantworten. Wir haben vier Fragen gestellt, die die jungen Menschen bei uns im Landkreis interessieren könnte. Ich sage schon jetzt herzlichen Dank den und fürs Mitmachen und Ihnen möchte ich sagen, bitte geht zur Wahl am 16. März 2014. Dankeschön.